Bob findet in dieser Nacht keinen Schlaf, aber nicht wegen des Vollmonds, sondern wegen der bevorstehenden IT-Systemumstellung, für die er verantwortlich ist. Er bewirtschaftet eine komplexe Systemlandschaft, welche große Datenmengen verarbeitet und damit Output erstellt, der für seine Firma geschäftskritisch ist. Durch die tiefgreifende Umstellung des IT-Systems ist die Datenqualität des Outputs in Gefahr. Ein Risiko für das Tagesgeschäft. Eine Vorstellung, die nicht nur bei ihm Panik hervorruft. Müde und mit Sorgen fährt Bob am nächsten Morgen ins Büro. Ob die Systemumstellung gelingen wird? Hm. Müsste es hierfür nicht schon eine fix- und fertige und erprobte Lösung geben? Aber klar doch! Die Lösung heißt OM-Run. Zunächst werden das alte und das neue System mit OM-Run verbunden. Das geschieht mit vordefinierten Datenadaptern. Die Systeme werden auf den gleichen Datenstand gebracht. Dann wird die Datenverarbeitung auf beiden Seiten parallel gestartet. Anschließend wird der Datenoutput der beiden Systeme miteinander verglichen. Der Datenvergleich weist Differenzen aus, sogenannte Regelverletzungen. Dank dieser Auswertung kann Bob sehr gut beurteilen, wo die Fehler liegen und kann sie deshalb auch schnell beheben. Dieser Prozesszyklus kann beliebig oft wiederholt werden. Die erneute Auswertung durch OM-Run zeigt, dass die meisten Fehler schon beseitigt sind. Nachdem weitere Details korrigiert wurden, weist der nächste Vergleich die perfekte Datenqualität aus. Die Systemumstellung ist aus Datensicht gelungen. Bob hat die komplexe Systemumstellung dank OM-Run auf eine sehr effiziente Art und Weise erfolgreich durchgeführt. Und kann deshalb nachts wieder ruhig schlafen. Lernen Sie OM-Run und die Problemlösungskompetenz der OMIS AG kennen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Fragestellungen zum Thema Datenqualität.